Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus. Zumindest. Siehe links unten. Und gehen wir jetzt zum nächsten Thema, das mit Termen zu tun hat, wie man mit Termen arbeitet. Und das nächste Thema in diesem Kapitel ist binomische. Die sind die binomischen Formen. Äh, allgemein würde ich sagen, also das kann man als eine Art mathematisches Spiel wahrnehmen. Das Ganze mit der äh, Binomischen Formeln, das auf die höhere Mathematik vorbereitet. Ja. Grundsätzlich ist es eine Klammerauflösungssache und dann lernt man ein paar Sachen auswendig, was nicht unbedingt notwendig ist, aber wie auch immer, das kommt sehr oft im Stoff vor und daher machen wir das jetzt hier auch. Allerdings eine Stufe höher, das Pascalische Dreieck, das ist etwas notwendiger, besonders. Bei höherer Mathematik, besonders bei Statistik, aber nicht nur. Und das werden wir aber auch in einem nächsten Video lernen. Es gibt drei binomische Formeln, also die Plusformel a plus b hoch 2 ist a Quadrat plus 2 b plus b hoch 2. Die Minusformel a minus b und das Ganze hoch 2, das ist a hoch 2 minus 2 ab plus b hoch 2. Und die Plusminusformel a plus b in Klammer. Mal a minus b in Klammer ist gleich a2 minus b Quadrat. Also in manchen Büchern sind erste, zweite, dritte Formel, ist egal. Also ist mir lieber also mit plus minus und plus minus äh, zu bezeichnen, weil das eindeutiger ist. Ja. Und warum so a plus b hoch 2, also in Klammer hoch 2, so viel ist, kann man leicht feststellen, das ist. das haben wir beim Klammer auflösen gelernt und wie man mit Potenzen arbeitet. Was bedeutet die Klammer hoch 2? Das bedeutet diese Klammer mal diese Klammer. Also und das ist hoch 2, wie man Potenzen lernt. Und wenn man jetzt die Klammer auflöst, das ist a mal a, a mal, mal b, b mal a, b mal b, also quadrat plus a, b plus b, plus b hoch 2. Und a, b und b, also das ist eine Multiplikation, bei der Multiplikation spielt die Reihenfolge keine Rolle. 2 mal 3 ist gleich 3 mal 2, also b mal a ist gleich a mal b. Also wir haben zweimal mal das ab hier und daher kommt das heraus. Ähnlich kann man auch die anderen Formen zeigen, wenn man die so die Hochzwege jetzt hier so, so schreibt. Dann kommt man mit Minus da und das bedeutet, das ist die Minusformel. Und wenn man das jetzt hier macht, also die Plus-Minus-Formel, da bleibt dann am Ende nur a² -Quadrat, Quadrat man kann selber auch das ausprobieren, man lernt auch dadurch, also selber machen, das ist in Mathematik wirklich sehr wichtig selber zu machen, ja. also wie fast bei jedem also ich sage immer, das ist wie beim Fahrradfahren, ja. also man kann, 10.000 Mal erklären, wie man mit dem Fahrrad fährt. Wenn man, wenn die lernende Person das nicht einmal macht, hat nichts gelernt. Dann muss man wirklich sehr viel üben, auch beim Fahrradfahren. Also in Mathematik ist es genauso. Man muss halt üben. Also jetzt nun die Aufgaben, die mit binomischen Formeln zu tun haben. Also wenn man das in der Schule so lernt, was macht man dann so? Dann nimmt man sowas, nicht mehr mit a und b, sondern mit etwas anderes da drinnen. Und dann muss man halt die binomische Formel, also jetzt ist die Plusformel, ja. a plus b und das Ganze hoch 2. Das ist a Quadrat plus 2 A plus b Quadrat. Und was steht hier an der Stelle von a? Das steht 3d. Und was steht an der Stelle von b? 5. Also man muss jetzt hier anstatt a 3d schreiben. Das steht an der Stelle von a und das Ganze hoch 2 machen. Und an der Stelle von A auch hier 3D schreiben, das steht dann hier an der Stelle von A, und an der Stelle von B hier 5, also das steht auch hier 5, und an der Stelle von B, wieder noch einmal, das steht 5, und das muss dann hoch 2 sein. Und wenn man jetzt die Rechnungen macht, 3D hoch 2, das ist 3D mal 3D, also 3 mal 3, 9, D hoch 2, plus 2 mal 3 mal 5, das ist 30D, und plus 25. Und so ist die Idee, also wie man so die, die äh, diese binomische Formel benutzt, also bei Aufgaben und so. Ja. Da gibt es noch zwei äh, auf, äh, Beispiele. Entschuldigung mit der Minusformel einmal c minus 4x. Also an der Stelle von c haben wir von a haben wir hier c und an der Stelle von b 4x, das haben wir hier überall in diese binomische Formel ersetzt und da kommt das Ergebnis wieder heraus. Ja. 4x2 ist 4x mal 4x, also 4 mal 4 ist 16x2. Ja und so weiter und so fort. Also an der Stelle von a ist c, an der Stelle von a ist c, überall, und an der Stelle von b ist 4x, überall, wo b vorkommt. Und die Plus-Minus-Formel, genau das gleiche wieder, und jetzt haben wir an der Stelle von a 5u, an der Stelle von b 2v, überall, ja, da muss ich die Klammer wieder zumachen, ups, vergessen, korrigiere ich danach, und das bedeutet, jetzt an der Stelle von a ist 2 5 uh, U, das muss ich auch korrigieren. Entschuldigung. 5 U äh, und das Ganze auch 2 und das Ergebnis steht dann doch richtig. Also und hier 2 V, äh, das Ergebnis steht dann auch richtig. <lacht> Besonders wichtig sind die binomischen Formeln bei den Umkehraufgaben. Ja? Und das hat zum Beispiel mein, bei Bruchtermen, das ist ein, eine Stufe höher, äh, Bruchterme kurzen. Äh, da spielen diese binomische Formel eine große Rolle. Wir äh, werden das dann entsprechend erklären, aber schauen wir mal jetzt hier die Umkehraufgabe. Da haben wir 36x2 minus 60ax plus 25a2. Ist das jetzt eine binomische Formel? Und wenn ja, welche dann? Dann schaut man jetzt hier. 36x hoch 2, das ist das Quadrat von 6x. Eindeutig, ja, die Wurzel muss man benutzen, ist die Gegenrechnung, die Wurzel von 36 ist hat 6 und die Wurzel aus x hoch 2 ist x. Oder man, wenn man das 6x hoch 2 macht, dann bekommt man tatsächlich 36x hoch 2. Genauso hier mit 25 a hoch 2, die Wurzel von 25 ist 5 und die Wurzel aus, an was wurde, was muss man hoch 2 machen, damit a hoch 2 herauskommt? a. Ja? Also 5a. 60, das steht Minus, also das muss die Minusformel sein. Und tatsächlich, wenn man das umgekehrt machen, macht, der, der Zwischenterm 60ax, ja, das ist 2 mal 6x mal 5a, tatsächlich 2 mal 6x mal 5a und das ist 2 mal 6, 12 mal 5, 60ax. Das stimmt tatsächlich. Also wir können jetzt, das ist ein bisschen wie das herausheben, ja. wir können jetzt hier, also eine Summe als Produkt schreiben. Ja? Das ist ein Produkt, das mal sich selbst. Ja? Noch ein Beispiel jetzt hier, diese Formel da. Das ist die 121, das ist das Quadrat von 11, D hoch 2 ist das Quadrat von D, 4 ist das Quadrat von 2 und T hoch 2 ist das Quadrat von T. Okay? Und das bedeutet, also dann haben wir nur, nur zwei Quadrate, das kann eindeutig nur die Plus-Minus-Formel, das ist hier, ja, die zwei Summanden, das ist die einzige Formel, binomische Formel, die nur zwei äh, Terme da hat, so zwei Summanden, und das bedeutet jetzt hier, und das muss ein Minus dazwischen stehen, das steht auch hier ein Minus dazwischen, also das kann man dann halt so als Produkt von dieser zwei Klammer schreiben, ja. Bemerkung, die ersten sogenannten Quadratzahlen sind von 1 das des ist 1, von 2, 4, von 3, 9, von 4, 16, von 5, 25 und so weiter. Ich habe jetzt hier bis 12. Also das wäre gut bei solchen Aufgaben, dass man diese Zahlen 144, 121, 181, also die Quadratzahlen zu können, weil das, da kann man so bei dieser Umkehraufgaben ist ist wichtig, da kann man sofort die Wurzel von dieser Zahl finden, ja, und dann kommt auch 169 und so weiter und so fort, 196, 225 und so weiter und so fort, je mehr man von diesen Quadratzahlen kann, desto besser bei solchen Aufgaben, ja, ob das jetzt viel sinnvolles Leben macht, <lacht> da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wie auch immer, so, das war es jetzt hier mit der, äh, binomischen Formeln. Danke sehr.